moin leute willkommen zu einem neuen tutorial hier auf meinem kanal und heute geht es darum wie man in vegas den alpha kanal aktiviert das ganze ist ziemlich einfach und es braucht auch keine speziellen plugins oder so das geht alles per vegas und dafür habe ich jetzt einfach hier dieses intro das ihr auch schon am anfang gesehen habt und darunter habe ich so ein wie heißt das, dass auch beim Fernseher keinen kanal gefunden wurde ich sage es jetzt einfach mal eine fehlermeldung obwohl es keine fehlermeldung ist ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und wir sehen hier, das schwarze hier ist der Alpha-Kanal. Dieser ist aber noch nicht aktiviert bzw. nicht bestimmt. Und um das Ganze jetzt zu machen, gehen wir hier auf das Intro, Video, Material, was auch immer, das den Alpha-Kanal haben soll. Den rechts liegt drauf, klicken auf Eigenschaften. Hier sehen wir jetzt das ist Eigenschaftsfenster. Das interessiert uns aber nicht das Video-Event, sondern wir gehen auf Medien. Und hier gehen wir hier auf Alpha-Kanal, auf Straight, nicht mattiert, und bestätigen das Ganze. Wenn wir jetzt schon, wie wir jetzt schon sehen, Vegas erkennt, dass das Schwarze hier der Alpha-Kanal sein soll. Und tut das quasi wegschneiden, äh, entfernen, was auch immer. Und ja, das war's. Ganz einfach, kann man den Alpha-Kanal in Vegas aktivieren. Das ist keine große Kunst. Und vielen Dank fürs Zuschauen, das war's vom Tutorial. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.